Das Klavier spielen vorher, ey, das hat mich halt schon so ein bisschen gekillt. Was? Dass sie erstmal Klavier gespielt hat. Achso, ja, das ist ein bisschen sehr random, aber. Passt ja zu dir. Ha! Okay. Sorry. Ah, ich sehe eine Blutlache und die ist tot. Nice. Assi! Ja, ich weiß, richtig schwer Ich will da halt nicht weiter. Ist alles zu so böse hier drin. Ich glaube halt, ich komme endlich auf eine neue Map. ja ja finde ich auch nein ich wollte die <lacht> da war eine Flasche ich wollte die Flasche wieder rein Ach, dann hat man oh ja erste Hilfe Spray auf jeden Fall nee, Okay, gehen wir durch das große Holztor oder durch die kleine Tür an der Seite? Geh durch die kleine Tür. Gut. Ich töte dich Tür. halt wieder. Ja, nee, guck mal, auf der Map oben rechts. Die kleine Tür hat halt einen viel größeren Pfeil als die große Tür. Mach. Easy. Machen wir doch mal. Sonst gehe ich halt doch mal zu Frank, ist okay. Was sind das für Pflanzen? Scheint eine Art Wegweiser zu sein. Ja, da hat doch irgendwie so zwölfjähriger so ein Pseudo-Horror-Ding geschrieben. Guck mal, Tal der Zerstörung, Höhle des Hasses, Gipfel des ehrsinns Weg der Rache. Alles klar. Ich würde den Weg der Rache nehmen. Mhm. Jeden Fall, ich kann halt voll weit laufen. What the fuck. absolut. Wo ist denn der Radikum jetzt? Das Tor öffnet sich, wenn die Begehren des Hundes gestillt sind. Du musst sie füttern. Gib den mal sie was. Muss sie füttern. Sie trägt die Inschrift: Der Kampfschrei der Rache. Also ich muss den Weg der Rache betreten und irgendwas suchen für den wahrscheinlich. Ach ja. Der letzte Atemzug der Zerstörung das ist ein anderer Weg. Also das waren die zwei Hunde. Zerstörung und Rache. Und mein Essen ist fertig. Ich okay. mach gleich Pause und ess was. Haben wir Zerstörung und... Äh, Zerstörung habt ihr, ne? Genau, Teil nee. der Zerstörung und Weg der Rache. Also diese zwei, Norden und Westen, müssen wir betreten. Aber sonst gibt's hier nichts. Ja gut, also ich geh mal essen. Mhm. Und dann mach ich nachher weiter. Mhm. Wir haben ein neues Gebiet zum erkunden. Norden und Westen sind zwei Ziele, die wir uns merken müssen. Und wir gehen durchs große Tor, und schauen mal, was uns erwartet. Oh, ich habe die ganze Pause wieder aufgenommen. Ich wollte eigentlich Pause drücken, Record für mich, aber passt. Ich wollte gerade schießen. Ey. Weißt du, der andere stirbt auf mehr Stanz mit einem Schuss? Natürlich nichts zum Heilen dabei. Ich überlegen, ob ich nochmal zurückgehe. Ah ne, hier haben ja. Weil ich glaube, jetzt wird es einiges gefährlicher. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht für mich. Also ich spiele mir im Guide, weil... Ich habe jetzt schon über 7 Stunden drin, wie gesagt. Oder fast 8 Stunden. Okay, das Blaue ist kein Matt. Wir haben Villa und wir haben Innenhof. Hm. Okay. Okay, okay. Ist das ein Fahrstuhl? Hier ist auf jeden Fall noch ein äh, roter roter Punkt. Das heißt, auf dieser Map komme ich nicht weiter. Wir haben oben ein großes Haupttor, in dem ich weiterkomme. Ich bin mir echt schon überlegen, ob ich speichern soll eigentlich. Kurz nachladen hier. Okay, ich lese gerade was wegen dem Friedhof noch, bevor wir hier weitergehen. Äh, ich gehe trotzdem mal weiter. Ich gehe nachher nochmal zum Friedhof. Ich will hier zurück kurz. Achso, äh, Moment. So, hallo. mal kurz. Ich das wieder stoppen. Und meine Hälfte dann ziehen. Ah, come on, So, jetzt muss das ist ich... Hi. Das ist Hi. Also, ich bin in den nächsten Innenhof, hab drei Zombie-Hunde getötet. Ich gehe jetzt zurück. Da nicht. Also, wir sind zum ersten Mal aus dem äh, Gebäude raus, aus dem Haupthof. Was sehr cool ist. Aber ich muss ganz kurz das Wind... Windwappen holen. Das ist optional, da kriege ich einfach eine bessere Waffe nochmal anscheinend. Das wäre schon cool. Hat du seine Vorteile. Und ich will mich heilen und speichern endlich. Damit ich nicht nochmal gegen Frank ankämpfen muss jetzt. Also jetzt habe ich doch schon einige Sachen weiterbekommen. Aber jetzt höre ich dich trotzdem nicht. Wie du hörst mich nicht? Jetzt höre ich dich. Okay. Also, speichern kurz. Ich wusste nicht mal, dass ich Discord noch online mag. Also Granatenwerfer. Wobei ich habe ein paar gute. Nein, die behalte ich mal zum Schluss auch. Wie soll das denn gehen? Normale zwei symmetrische Augen, Alter. Google. Das geht nicht. Nee. Doch. Ich habe noch nur mit Google gezeichnet, das mache ich für mich. Ja, selbst ich das jetzt schon... Um. Ich will diesen so scheiß Pool nicht lernen eigentlich. Kein Bock, was da drin ist. Ich will nicht wissen, was das ist. Sollen wir das nicht da lassen? Anscheinend bin ich nicht gedamaged genug für das rote äh, Kraut. Aber ich müsste zwei Grünen. Ja, okay. dann bin ich halt ein bisschen gedamaged. Übrigens, das, Rät das Rätsel mit den Hunden war ganz anders. Okay. Das war nicht von wegen, ich muss da Essen bringen. <lacht> Anscheinend war das ein Hinweis. Ich habe das jetzt gelesen eben kurz kurz. Weil ich hätte das sonst einfach geskippt momentan. Ähm, ja, ich weiß, ich bin ganz schlimm, weil ich nicht 10 Stunden ausprobieren will. Ja. Und die Hälfte verpassen. Ja. Oh, ja. Also. Wir haben einen roten und einen gelben Wetterhahn gehabt. Mhm. Und. Die, die Augen der Hunde waren rot und gelb. Ah, okay. Und jetzt muss ich gucken, welcher Zorn war und welcher Rache. Oder welcher Zerstörung und welcher Rache war. Und dann die Wetterhand so drehen, dass das übereinstimmt mit den Augen und den äh, Himmelsrichtungen. Okay. Das ist anscheinend die Lösung dafür. Und dann komme ich auf den Friedhof und da muss ich aber vier Wetterwappen haben. Also ich habe jetzt Wind. Das kann ich einsetzen, muss aber noch drei weitere haben. Und theoretisch sollten die Raben weniger laut sein, wenn ich nicht renne, sondern nur laufe. Aber das klappt hier gerade gar nicht so gut. Richtiges DBD-Fühl. Ja, nur Nein. schon so locker 10 Jahre vorher, aber ist okay. 20 Jahre vorher. Ja, DVD hat es bestimmt aus Resident Evil geklaut. Ja, wahrscheinlich. Das ist nicht alles DVD, weißt du? Es gibt noch. Boah, ist okay, ich sag gar nichts mehr, ey. Millionen andere Spiele zu aussagen. Okay, Nein! Können. Ich weiß, DVD ist das einzig wahre für dich. Ja. ja. Um, yeah. aber ey, yeah, yeah. <lacht> ja. Aber ich komme auf Seite 3 von der Lösung. Ich mache Fortschritte, ich bin happy. Ja, aber ich hätte es. Also teilweise die Rätsel hätte ich nie gelöst, so deswegen. Ist okay, wenn ich das mit für finde. Ich kann damit leben also, Destruction ist Norden und Revenge ist Westen. Ah, Blau war es, nicht Gelb. Okay. Ich muss kurz gucken. Statue mit blauen Augen. Blau ist Zerstörung. Also, Blau muss nach Norden und Rot muss nach Westen. Es ist halt voll schlau, das Rätsel. das ist timing glaub es nach Norden Road. eigentlich nach Westen, aber ist okay Nein, ich muss sie okay. quick -time events yay. Oh. Okay. Ja, easy. Jetzt müsste eigentlich das Tor aufgeben. ich weiß es halt nicht, was die Krähen ausmachen, weil jetzt wird halt wirklich gewarnt, dass ich nicht renne, deswegen. Ernst, bitte. Okay, warte, das ist... Greif mich halt auch nicht an, ne? Oh doch, die drehen über mir. Okay, tot. Alles klar. Kannst du bitte weglaufen? Alter. Okay, easy. Dann drei Krähen auf mir rumhacken. Easy. Komm ich gar nicht mehr weg. Alles klar. Das ist neu. gut, wenn ich sterbe, ist er Pech gewesen. Aber es ist halt, ich muss alles mit dem D-Pad machen jetzt. Ich kann es nicht mit den Steuerkreuzen machen, dann. Das ist ein bisschen nervig, so diese alte Steuerung. Mit dem Pfeiltastenspiel. Wenn der Wind über die Erde weht, scheinen die Sterne am Himmel. Interessant. hier haben wir zwei Striche, ein Kreuz und drei horizontale Striche, könnte es ein Ansulphul sein. Hm. Ich weiß nicht. Ich mache hier mal Wind rein. Mondwappen. Mond ist zwei Striche. Sonne ist plus, äh Stern ist plus und Sonne ist dann drei Vertikal. Okay. Dann war das doch nicht Elemente. Aber mal kurz. Ich muss zuerst. Erst den Mond. Du kannst das nicht einfach so verwenden. Muss es zuerst prüfen, ne? Oh, jetzt es davor stehen natürlich jetzt kann ich hier auch einpassen dann geht das voll klar richtig gut ja. ich gebe gleich mein spiel die Ja nice, eine Waffe wurde ordentlich hineingelegt. Die sie die richtig also ich mag die nicht mehr die Frage ob ich hier rauskomme kommen halt richtig gute Hinweise. Das finde ich toll. Einfach gar nichts. Aber es sieht schön aus. Irgendwie. Irgendwie auch nicht, aber irgendwie schon. Ich weiß nicht. Ich mag das. Ja, da, da würde ich in meiner Freizeit auch hingehen. ja du, Ferienwohnung. ich kann noch Holz laufen. Ich bin Magier. Da liegen überall leere Dosen. Das ist ein typischer hillbilly Ort. So diese verlassene Hütte im Wald. So schön Holz gestapelt. Alles selbst gemacht. Und Kilo Dosen. Das ist so diese stereotypische Filmhilden. Aber chill geht's wieder gut. Okay, abgesehen von den kiloweise Spinnweben hier, finde ich das schon echt cool hier. Eine Reihe von Verbänden, sind diese braunen schönen Blutflecken. Mm. Eine Karte vom Innenhof. Okay. Der ist viel größer, als ich gedacht habe. Okay. Scheiße. Ah, ne, zwei Drittel habe ich schon gemacht. Okay. Ja, dann, dann ist okay. Ich, ich habe eine Inventarbox hier, aber ich will gerne wissen, wo. Ein Familienfoto. My dearest Lisa. Oh. Hm? <lacht> muss da musst du ja gucken. Was für mich hier das noch auf Discord? Hallo? Ja, nebenbei. Kann ich das nochmal anschauen? Nee, okay. Also, jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. 19. Papi hat erst angegriffen, Mami dann angegriffen. Innen rot und schleimig, weiß und hart. Nicht echt, Mami wo? Weiß nicht Papi, Mami wiedergefunden. Als Mami angegriffen, kein Beweg mehr. Sie schreit. Warum? Will nur bei ihr sein. Oh Gott. Mami wo? Bin so alleine. Ah Das klingt echt speziell. Also sie hat zuerst den Vater angegriffen, dann die Mutter, sie aufgestützt, deswegen innenrot und schleimig, weiß und hart sind wahrscheinlich die Knochen. Aber das ist nicht echt, Mami, wo? Check ich nicht. Interesting. Ah, da ist ein Aber noch zwei Farbbänder, ich bin so am. Arsch. Welche du Ich hoffes Aber weißt du, wenn ich das jetzt nochmal spielen würde und ich weiß ungefähr, was ich wo machen würde, würde ich wahrscheinlich mit unter 10 Spielständen hier durchkommen. Jetzt habe ich 17. <lacht> Weil ich einfach wüsste, worauf ich achten muss und wo ich hin muss. Ja, er gibt's immer. Ja aber das ist halt.. Also ich verstehe die Schwierigkeit dabei, das zu machen so, aber ich glaube, ohne Guide werde ich sowas von dem Arsch. Allgemein müssen wir halt spielen immer wieder mal. Ich laufe im Kreis. Okay. Ich muss da noch was machen. Da ist noch ein Pfeil irgendwo. Ich muss eine Winde finden im Haus. Ich wusste doch, ich habe irgendwas. Irgendwie kann mir das Haus so nutzlos laufen auf dem Weg. mir nach dem Knister aus. Das sind die Verbände, was eigentlich schon mega eklig ist. Achso, ich kann hier runter. Okay. Ganz viel Spinnenweben. Hm? Ganz viel Spinnenweben. Ja, voll. Oh, ne. Hey, was war da? Das war da. Ich habe nur gelesen, äh, ich darf nicht probieren, den zu besiegen, dass... Momentan unsterblich anscheinend. Nice. Oder zumindest momentan, ich weiß es nicht. Es steht nur nicht kämpfen. Ah ja, das ist wunderschön. Den würde ich hören. Ja, warum hänge ich doch jetzt hier in der Sack, das so fest. Hä? Ja, ich hänge sowas von in der Sack, das so fest. Fuck. Also okay, ich kann den Alkohol machen. Nein. Also sein Schrei klingt ein bisschen sehr traurig, aber sein Spucke schmei schmeißen ist ekel. Das klingt da wirklich eklig. Nein, jetzt sind hier Zombies. Hm, nein, nein, nein. Hm. Wenn ich ja jemals wieder hin muss, dann... Ich, ich probiere gerade möglichst vielen auszuweichen, weil ich keine einen roten Runner habe. Drecksviecher. Tot. Okay, aber das heißt, ich habe auf der Seite alles gemacht, es bleibt mir eigentlich nur noch der Pool auf der anderen Seite. Ah, das macht voll Sinn mit den Richtungen. Guck mal, die Hunde gucken jetzt einfach weg vom Tor. Also sie bewachen es nicht mehr. ja... Mm, yeah. Das macht voll Sinn. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber ich, ich vermute mal schon irgendwie. gern heil items aber nö ich habe auch im innenhof eine blaue pflanze gefunden die einfach gar nichts macht also vielleicht ist ein damage output oder so aber hier ist es nicht gewesen oder speed vielleicht ist ein lauftempo das kann auch sein Lagerfeuer da Nö, die ist einfach nicht. Nö. Ah, ich war beim Pool, aber ja, ich komme gar nicht weiter ohne die Winde. Alles klar. Also ich musste die Winde zuerst. Kommen. Okay, die limitieren mich so vor Ort. Das macht Sinn. Ja, okay. Die haben das game in -Game grafisch abgedatet, aber die Sonne nette ist nicht schnell gemacht. Man sieht die PS1 aus der etwas. Das sieht jetzt echt speziell aus. Aber ich mag das voll. Irgendwie sieht das voll schön aus für, also für ein PS1 Original halt, im Update. Das gefällt mir schon. Oh ne. Oh, ich hasse diese alten Fahrstühle. Die sind eklig. Die gehen halt gar nicht, klar. Ja, das müsstest so du auch aber kennen, diese alten Fahrspiele. Denn 25 Jahren. Ja, natürlich. Mhm. Deswegen sage ich ja, ich mag die Fahrstuhl nicht. Die, die haben bis jetzt glaube ich nie was Gutes gehabt Warte. Unter diesem Wasserfall geht es danach sicher weiter irgendwie. Und es hat vorhin geheißen, als ich die Kurbel gedreht habe. Ich hört im Hintergrund einen Wasserfall in der Entfernung. Ich bin geschlichen hier Wechsel. Schmeckt was Richtig Spaß an dem Spiel ich mehr. Nein, ich brauche eine Batterie, ich gehe weg. Ja, die jagen mich jetzt alle, ich geh wieder zurück. Ich hab das Level nochmal neu. Also wir haben jetzt einen Fahrstuhl, der nach unten kommt, einen Wasserfall. Kann ich jetzt die Pflanze Nein. Irgendwo muss noch einen Weg geben. Ach, da links oben. Das ich. Aber wenigstens geben sie den eine Map. Das hilft schon extrem viel im Vergleich. Aber ich komme wahrscheinlich zurück an den Anfang, kann das Wasser wieder abstellen, den Pool wieder fluten und deswegen ist der Wasserfall frei und ich komme da rein. Irgendwann. Ich bin mir ganz sicher, ich komme hinter dem Wasserfall noch. Schlangen, Schlangen, nope. nein, Hast du mal Tomb Raider 3 gespielt, also Tomb Raider allgemein gespielt? Nein. Ich habe das auf Pierce 1, also original auf Pierce 1. Das ist so eine Katastrophe mit so Viechern. Du kannst einen Affen abschießen und der stirbt nicht, der springt dich an und tötet dich. Geil. Du startest halt im Dschungel. Das ist so richtig Legend of Zelda. Du kannst halt die Hühner nicht töten, sondern die töten dich, wenn du sie angreifst. Das ist so genau dasselbe Prinzip. Oh, oh Lisa. Ich glaube, jetzt geht's erst richtig los. Oh Gott. Wir sind nicht in der Villa, wir sind jetzt auf einer ne Residenz. Und der Residenz ist böse. <lacht> <lacht> Klasse. Ja, gell? So, ich muss jetzt mal. Oh. Weicher Farbe. Ich bin der glücklichste Mensch gerade. Ich freue mich mit dir. Und ich kann wieder Zombies abpacken. <lacht> und ich krieg Heilung. Ja. Also jetzt denke ich, sie verwöhnen mich so und eigentlich ist das so das Einzige, was ich kriege. Also ich brauche die Kurbel momentan nicht. Ich wollte mein Inventar sortieren, aber ich habe es nicht hingekriegt bis jetzt. Es ist einfach über die halbe Box irgendwas verteilt, weil ich es nicht sortieren kann. Rechan 18, Abstimmung in der Residenz. Ich habe hier gerade nur ein Wort gesehen, das dick angemalt ist als Gegner. I I nein Nope. Das war nicht der Gegner, den ich gelesen habe, aber ja, e Dieser Gegner hat Spinne. Er heißt du? So. ja. I. Es steht, erledige die Spinnen. Hm, klasse. Will ich gegen Spinnen Dann lass es kämpfen, doch nicht. Über Stars. Das sind wir. Also St -A s Das sind unsere Speziale. Gibt so viele Türen. Steht Galerie, okay. Merkt ihr das? Wenn ich einen Galerieschlüssel kriege, dann weiß ich, wo ich hin muss. Da ist schon eine Map. Ich kriege eine Map. Ja, bitte. Tech. Das, das, das ist groß. Und das ist ja nur das EG. Ich, wahrscheinlich gibt es noch mehr Stockwerke. Da ist ein Loch in der Wand. Will ich da durchschauen? Ja. Sie sehen einen großen Bienenstock. Nope, geh weg. Nein! Ich hasse, das Spiel ist belohnt. No, that wasn't part of our team. Ah, uh, Barry, du Pisser. But it's not necessary to destroy stars. What about my family? Nope, nope, nope, nope, Ich geh da zu rein, das ist mir egal. Hey, Barry! Barry, ich hörte jemanden sprechen. Oh, du hörst. Ich denke, die Zeit to take zu toll. Ich to myself mir, ist ein schlechtes Habit. Das bin ich in drei Jahren. I'm getting you Ich jetzt schon. I this mansion has gotten to my nerves. Anyway, go outside get some fresh air for a change. Ich dachte mir halt, der ist schon komisch, weil er mir immer nachläuft. Aber... I'm just going to get some fresh air. I'm lucky I'll get to waste some monsters along the way. Du könntest die Wespen draußen vielleicht so. Das wäre cool, Barry. Bericht zu Pflanze 42. Guck mal. Vier Tage sind seit dem Unfall vergangen. Die Pflanze an Punkt 42 wächst immer noch erstaunlich schnell. Obwohl viele Aspekte dieser Pflanze unbekannt sind, wissen wir, dass der das T-Virus im Vergleich zu anderen Pflanzen eine deutlich stärkere Wirkung auf sie hat. Der T-Virus hat sowohl Anatomie als auch Größe der Wirtspflanze grundlegend geändert. Hast du mal die Filme geschaut von Resident Evil oder so? Nein. Der T-Virus ist das Zombie-Virus, der den ganzen Zombie-Party ja, auslöst. Ja. Also das erfährt man in den Spielen später und im Film glaube ich auch, ab dem ersten Teil oder so mal. Schon. Aber das ist einfach T-Virus und es gibt glaube ich irgendeine Bedeutung dafür, aber ich weiß nicht was. Der derzeitige Zustand hat überhaupt keine Rückschlüsse auf die ursprüngliche Form mehr. Nichts auf Erden kommt ihm gleich. Oh ne, das klingt nach einem Boss. Wir haben festgestellt, dass Pflanze 42, voll der coole Name, weißt du? Pflanze 42. Du. Zwei Quellen zur Aufnahme der erforderlichen Nährstoffe hat. Eine Quelle sind die Wurzeln. Anscheinend sind die Wurzeln bis in den Keller vorgedrungen. Unmittelbar nach dem Unfall verlor ein Forscher den Verstand und zerstörte den Aqua Ring. Seither steht der Keller unter Wasser. Es ist wahrscheinlich, dass eine der Chemikalien im Wasser das enorme Wachstum von Pflanze 42 begünstigt. Wir konnten diese Chemikalie bisher jedoch nicht isolieren. Ein zwiebelartiger Teil der Pflanze 42 wurde an der Decke des Erdgeschosses entdeckt. Wir sind überzeugt, dass sie das Erdgeschoss durch die Belüftungsschächte erreichte. Unzählige lange Schlingel ragen aus der Zwiebel hervor. Okay. Wir nehmen an, dass diese Schlingen die zweite Methode zur Nährstoffaufnahme sind. Wenn Pflanze 42 ein Opfer wahrnimmt, fängt sie es in ihren Schlingen. Ah, das war das vorhin in dem Fall. Anschließend Sauge an den Schlingen dem Opfer sein Blut. Die Pflanze zeigt auch Intelligenz. Beim Fangen von Opfern und im Ruhezustand winden die Schlingen sich um die Tür, um mögliche Eindringlinge fernzuhalten. Alter, die Pflanze ist richtig heftig. Leider sind bereits eine Reihe unserer Wissenschaftler Pflanze 42 zum Opfer gefallen, berichtet der Überlebenden weisen alle eine Gemeinsamkeit auf. Wenn die einheitlichen Blütenblattartigen Klappen sich öffnen und das Innere verleidigen, wird die Pflanze deutlich aggressiver. Also wie ein Herz eigentlich wahrscheinlich. Eine Zeuge hatte den Eindruck, dass die Pflanze sich zu verteidigen versucht. Die Gründe für dieses Verhalten sind noch unbekannt. Alright. Ich glaube wir haben ein Problem. Ja, aber das Spiel belohnt sich, äh, sich echt nicht fürs Rumschauen teilweise. Also teilweise schon. Und letztes Mal, als ich zum Beispiel ausprobieren wollte, ob der, Auf äh, ob der Ausgang aufgeht am Anfang, ist mir ein Hund entgegengesprungen und ich hatte, musste plötzlich gegen den Hund kämpfen. Jetzt kann man durch ein Loch schauen, wenn ich es mache, kommen Wespen raus. Das ist so toll. Aber ja, jetzt habe ich zwei Probleme. Barry will uns offensichtlich verarschen, so wie es klingt. Um seine Familie zu retten. Und wir haben eine tödliche Pflanze, die auf einen unglaublich brutalen Namen Pflanze 42 hört. Und der Keller ist geflutet. Ich habe Schlüssel. Residenzschlüssel. Ich glaube ich habe gerade die Tür auf Schlaganimation unterbrochen, so wie es aussieht. Also ich wäre ab jetzt ready D -D -D zu spielen, wenn du dann halt. Ja, ich mach noch so. Ja, ich gehe mal zurück zum Speicherpunkt. Ich bin langsam doof. Du kannst auch ruhig noch weitermachen, wenn du willst. Okay, Magnum kann ich nicht nachladen. Ich dachte, die gleich vielleicht aus normale Pistolen zu. So. Äh, ja. Ich gehe noch kurz in einen anderen Raum anschauen, vielleicht, aber ich bin langsam im durch. Ruhig. Du siehst, wie lange ich schon streame. Ich habe gerade Streamlabs.. Das sind Wespen. Das war die Galerie, da kommt keine Residenz. Ja, die jagen mich halt, ne? Arschkrampfen. Ja, seit über 4 Stunden. Ich bin nicht mehr lassen. Mich. Nein! Oh, da ja, habe ich wieder schocken. Wie Wieso gut? Ja nein, jetzt bin ich auf kritisch. Easy. Nicht für Nasens. Also ich blockiert es mal, dass hier <lacht> vielleicht klappt das. Ihr... Ja, das klappt sehr gut. Scheiße, ich bin Wahrscheinlich ist genau das. Da ist ein zweiter Scheiße! Ich kann nicht beide abdecken, ja toll. Scheiße. Ich... Okay, der Raum ist echt groß. Ich mach das nächstes Mal. Brauchen wir da waren. Also entweder ist es der Pfeil rechts der Hinweis, dass ich da was versteckt habe und nicht gesehen habe. Oder das war, dass ich da hin musste. Aber ja, ich, ich mach mal fertig. Ich bin langsam echt fertig. Boah, ich habe halt schon wieder ein Speicherband, aber ist okay. Alter, ich muss mit Fernsehen wieder einstellen. Come on, come on. Den Residenzschlüssel brauche ich halt 100 Euro. Das ist ein Schlüssel, den ich immer rumschleppen muss. Okay, also. Ich